Herzlich Willkommen zurück zum letzten Teil der Videoserie, nämlich dem Mastery Teil. Nachdem du jetzt schon weißt, wie man die unterschiedlichen Teilkomponenten aus den gegebenen Angaben berechnet, lade ich dich ein, mit mir den Hohlzylinder kennenzulernen. Solltest du noch Schwierigkeiten oder Fragen zum Aufbau und der Volumenberechnung des Drehzylinders haben, schau dir einfach nochmal das Intro bzw. das Basic Video von diesem Lernzyklus an. Des Weiteren solltest du wissen, was ein Kreisring ist. Und wie man sich die Fläche davon ausrechnet. Solltest du hierbei noch Probleme haben, sieh dir das dazugehörige Video an. Sie sind alle unten in der Infobox verlinkt. Wenn das alles kein Problem mehr für dich darstellt, dann geht es los mit dem Hohlzylinder. Der Hohlzylinder ist vom Aufbau dem klassischen Drehzylinder sehr ähnlich. Im Endeffekt gibt es nur einen Unterschied. Anstelle eines Kreises als Grund- und Deckfläche haben wir es hier mit einem Kreisring zu tun. Der Rest bleibt genau gleich. Die Breite B des Kreisrings ist von dem äußeren Radius Groß R und dem inneren Radius Klein R abhängig. Die Differenz von diesen beiden Radien ergibt die Breite B des Kreisrings. Des Weiteren haben wir beim Drehzylinder wieder die Höhe h, welche natürlich angibt, wie hoch der jeweilige Zylinder ist. Der Hohlraum des Hohlzylinders ist wiederum ein normaler Drehzylinder, und wird durch den inneren Radius klein r und der Höhe h bestimmt. Ein Hohlzylinder ist also im Endeffekt nur ein Zylinder, aus dem ein anderer herausgeschnitten worden ist. Das war's auch schon mit dem Aufbau des Hohlzylinders. Wenn dir irgendwas zu schnell gegangen ist, drück einfach kurz auf Pause und denke es dir in Ruhe nochmal durch. Das hast du sicher schnell verstanden. Wenn du den Aufbau des Hohlzylinders gut verstanden hast, dann ist die Herleitung der Volumenformel für Hohlzylinder nur noch eine Kleinigkeit. Wie eben schon erwähnt, bleibt vom Aufbau her alles gleich bis auf den Unterschied, dass man anstatt des Kreises als Grundfläche einen Kreisring hat. Es gilt also nach wie vor, V ist gleich G mal H. Wobei man nun für G die Flächenformel für den Kreisring einsetzt. Diese erhalten wir, indem man die Fläche des kleinen Kreises, also den Kreis mit dem inneren Radius, von der Fläche des großen Kreises, mit dem äußeren Radius abzieht. Es gilt folglich g ist gleich R zum Quadrat mal Pi minus R zum Quadrat mal Pi. Falls du verwirrt sein solltest, warum ich zwei verschiedene rs verwendet habe, das große r steht für den äußeren Radius und das kleine wiederum für den inneren Radius. Um diesen Ausdruck noch zu vereinfachen, kann man das Pi herausheben und man bekommt g ist gleich Pi mal Klammer auf große zum Quadrat minus kleiner zum Quadrat. Setzt man das nun in die Ursprungsformel ein, bekommen wir den Ausdruck v ist gleich Pi mal Klammer auf große zum Quadrat minus kleiner zum Quadrat Klammer zu mal h. Und das ist wiederum auch schon die fertige Volumenformel. Da wir es hier ausschließlich mit Multiplikationen zu tun haben, kann man das h noch nach vorne ziehen, womit wir den Ausdruck v ist gleich Pi mal h mal Klammer auf. Großer zum Quadrat minus kleiner zum Quadrat bekommen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, um die Volumenformel für einen Hohlzylinder herzuleiten. Wie beim Aufbau schon erwähnt, kann man den Hohlraum, welcher die Form von einem Zylinder hat, vom äußeren Zylinder abziehen. Man kann somit sagen, das Volumen von dem Hohlzylinder ist gleich das Volumen von dem äußeren Zylinder minus dem Volumen des inneren Zylinders welcher ja den Hohlraum entspricht. Für das Volumen des äußeren Zylinders gilt die bekannte Volumenformel, sprich V ist gleich R zum Quadrat mal Pi mal h. Dasselbe gilt für das Volumen des Hohlraums, also des inneren Zylinders. Wir bekommen daher V ist gleich r zum Quadrat mal Pi mal h. Die zwei verschiedenen r's stehen wieder für den äußeren und inneren Radius. Wenn man nun diese beiden Ausdrücke in den Ursprungsterm einsetzt, bekommen wir v ist gleich großer zum Quadrat mal Pi mal h minus kleine R zum Quadrat mal Pi mal h. Man kann den Ausdruck nochmal vereinfachen, indem man Pi und h heraushebt und somit v ist gleich Pi mal h mal Klammer auf großer zum Quadrat minus kleine zum Quadrat bekommt. Wie du siehst, kommen wir auf genau denselben Ausdruck wie bei der vorherigen Variante. Wenn dir irgendwas zu schnell gegangen ist, spule einfach nochmal zurück und hör es dir in Ruhe nochmal an. Da du jetzt die Volumenformel kennst, kannst du sie ja gleich mal anhand einer Aufgabe austesten. Eine Werkstatt stellt Beilagscheiben her. Eine Scheibe hat einen inneren Durchmesser von 6,4 mm und einen äußeren Durchmesser von 18 mm. Des Weiteren besitzt die Beilagscheibe eine Materialdicke von 1,6 mm. Berechne das Volumen einer einzelnen Beilagscheibe. Drück mal kurz auf Pause und versuche die Aufgabe alleine zu lösen. Wir wissen, dass der Radius die Hälfte des Durchmessers ist. Daher bekommen wir über den inneren Durchmesser von 6,4 mm den inneren Radius von 3,2 mm. Dasselbe gilt für den äußeren Radius, für den wir schließlich 9 mm erhalten. Die Materialdicke entspricht der Höhe der Beilagscheibe, also 1,6 mm. Das Volumen ist gesucht. Nur zur Erinnerung würden die Masse nicht von Anfang an übereinstimmen, müssten wir diese noch vor der Berechnung in die jeweiligen Einheiten umschreiben. Setzt man diese Werte nun in die Formel ein, bekommt man folgende Gleichung. V ist gleich Pi mal 1,6 mal Klammer auf 9 zum Quadrat minus 3,2 zum Quadrat. Wir berechnen zuerst den Ausdruck in der Klammer. 9 zum Quadrat ergibt 81 und 3,2 zum Quadrat sind genau 10,24. Nun subtrahieren wir 10,24 von 81 und bekommen 70,76. Als nächstes berechnen wir einfach noch die restlichen Multiplikationen, also Pi mal 1,6 mal 70,76 und erhalten gerundet auf zwei Nachkommastellen 355,68. Das heißt, das Volumen einer Beilagschabe beträgt in etwa 355,68 Kubikmillimeter. Das war's auch schon mit der Berechnung. Was merken wir uns also vom Hohlzylinder? Hat als Grundfläche immer einen Kreisring? Das Volumen hängt immer von zwei Radien bzw. Durchmessern ab und ist gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Somit bist du auch schon am Ende des Mastery-Videos und somit am Ende der ganzen Videoserie Drehzylinder angelangt. Ich hoffe dir hat das gefallen und ich wünsche dir viel Spaß beim Berechnen von drehzylinder -Volumen. Ciao und Tschüss, euer Benji.